Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, dieses Video auf die Beine zu kriegen, um euch ein paar wichtige Inhalte rüberzubringen. Und zwar geht es um die Ursache, warum zerstören die Menschen ihre Existenzgrundlage, ihre Erde. Gerade jetzt, wo jetzt Demonstrationen laufen und die Jugend sich mobilisiert hat, um aufzuzeigen, dass wir am Rande stehen, uns vielleicht selber zu vernichten. Da fragt man sich natürlich, was sind die Ursachen dafür? Wie schrecklich wäre es, wenn wir auf der Erde nicht mehr leben könnten. Also müssen wir unbedingt etwas tun. Es stellt sich allerdings die Frage, warum ist denn der Mensch so raff und profitgierig, Dass er die Erde selber zerstört. Ich denke, dass die Entmündigung der Jugend und anderer Menschengruppen, dem man keine Selbstbestimmung zutraut, Hand in Hand geht mit dem weltweiten Aussterben von verschiedenen Arten, Tieren, Pflanzen, Lebensformen. Wer halt nicht leben und lieben kann, wie er möchte, muss halt vermehrt futtern und konsumieren. Also, was sollen solche frommen Sprüche, den Klimawechsel zu stoppen, weil das hilft uns da nicht weiter. Das Gesellschaftsklima wird sich nicht bessern, wenn wir es geschafft haben, Öl, Kohle, Lithium, Kobalt für die angeblich umweltfreundlichen E-Out-Batterien und unsere Smartphones zu stoppen oder zu ersetzen. Trotzdem würden die Massen ihr Unwissen und somit ihre klammhaften Vorurteile, Missachtung und Verachtung ...für bestimmte Minderheiten, Geflüchtete, Gefangene, aus dieser Gesellschaft beibehalten. Also es würde sich nichts verändern in der Gesellschaft. Die gesamte Lebenseinstellung der autonomen verbraucher stinkt bis zum Himmel. Ohne Abschluss, lernst du nichts, kannst du nichts, willst du nichts, hast du nichts, bist du nichts und so weiter. Statt Rüstungsmaterialien ein garantiertes und bedingungsloses Grundankommen für alle. Das wäre doch mal gar nicht so schlecht. Aber Fehlanzeige. Du sollst nicht merken, in Kita und Schule wird den Menschen rund um die Uhr von Kleid auf eingeimpft, dass sie etwas Gescheites werden, das heißt ihr Lebensziel auf die Wohlstandspest ausrichten sollen. Die Wissenschaft hilft kräftig dabei mit. Wer daran glaubt, spürt seine Flüsse nicht. So bauen wir Zelle für Zelle unsere eigenen Familie-First-Gefängnisse. Lerninhalte sind meist auf dieses Streben ausgerichtet. eine Gesellschaft ohne den sogenannten Wohlstand und ohne Gefängnisse zu leben. Dazu gehört aber auch ein gewisser Konsumverzicht. Und man müsste die aufhängen, die halt in die Gefängnisse abgeschoben werden. Oder in die Psychiatrien oder in die Heime. Im Grunde ist es doch ein starkes Stück, das für Betreuung Kohle gezockt wird. Wirklich menschlich ist das doch wohl nicht. Die sogenannten gehandicappten Kinder werden so zu einer Ware. Am liebsten sollte mir gar nichts mehr kaufen. Das würde die Macht der Herrschenden mehr als nur in Frage stellen. Wir wünschen uns, oder ich wünsche mir, eine Gesellschaft des Minimalismus. Wir teilen alles zusammen und decken unsere Grundbedürfnisse. Für alle. Für alle Menschen. Tatsache ist, dass die Erwachsenenwelt nicht nur sich selber zerstört, sondern die Jugend zur Selbstzerstörung erzieht. Sie sich damit voll in ihre Gruft mit reinzieht. Welche Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche bis 18 und alte Leute ab 80, dieser Falle zu entkommen, die ganz freundlich im Gewand der Sozialarbeit, der Betreuung, des Menschenrechts und der Pflege, der Selbstbestimmung, Integration, Gleichberechtigung, Bildung, Wohlstand dahin kommt oder daherkommt. Möchte jemand aussteigen aus der Zurichtung, der Erziehungsgefängnisse warten Polizei, Psychiater schon auf sie. wird nicht gefilmt, oder? Ich hier wird nicht gefilmt, oder? Zelf, uh... Ik even. Wacht even. Ik moet een dat je op Nee! Nee! Ik wil niet, mijn mama. Ik wil niet. Mama. ze ja, nog Pardon? Ja, maar dit is uh... Wer im Land auf der Flucht ist vor Einrichtungen, die angeblich für ihr Wohl und ihren Schutz ist, ist illegal und vogelfrei. Warum soll der als recht dargestellte Kinderschutz ins Grundgesetz und nicht das echte Kinderrecht? Wie viel blöd möchte man uns verkaufen, dass wir diesen Unterschied nicht kennen und diesen Definitionstrick nicht durchschauen? Kinderschutz traut uns nichts zu. Wer mit wem wie zusammen sein darf und wer nicht, hier eifern Linke und Rechte um die Wette. Doch Kinderrechte schützen die Selbstbestimmung und machen die Kinder stark gegen jede Form von Ausbeutung. Wahlrechte dürfen sie nicht haben, höchstens ab 16. Aber wer kämpft fürs Klima? Es sind mittlerweile zumeist die verantwortungsstarken unter 16-Jährigen, mit Übersicht und Weitblick. Trotzdem müssen sie sich Tag für Tag fast hilflos den Entscheidungen der Wachstumspäpste beugen. Sie sind diese Propagierer des grenzenlosen Wachstums nicht selber unzurechnungsfähig und sogar gemeingefährlich? Tausende zerbrechen an ihrer Bevormundung. Aus Anrechnung und Unterdrückung entstehen Hass und Gewalt. Es gibt keinen tieferen Grund für den Klimakollaps und den anwachsenden braunen Müll, als die Unterdrückung der Jugend. Diese Unterdrückung ist auf Liebesentzug und subtile Ersatzbefriedigung aufgebaut, um den Wachstums, und entsprechende Profite am Laufen zu halten.